Hey, ist das dein Fahrrad? Ja? Cool, warum bist du blumig? Hi! Mag dein deinen Style? Scheinst ein blumiger Mensch zu sein? neue Wie bitte? Ich muss mal neue wenn ich Oder echte. Der echte halt nur zu machen. Hey. Ich mag dich. Ach so. Ist das deine Freundin? Ja. Cool. Ich wollte euch nur sagen, ich mag euch. Ihr zwei seht äh, hübsch aus zusammen. Ich mag euch beide. Ja, das ist schön. Ja, oder? Finde ich mir nicht so gut. <lacht> hey, das, das Äußere ist erstmal der erste Eindruck und der Rest kommt. Oder? Okay. <lacht> ja, was machen wir jetzt mit der Info? Wolltest du den Kaffee trinken, den du dann nicht mm, Dann hätte ich einige Kaffees noch zu trinken. Ja. Nein, nein, nein, das mache ich nicht. Hey! Hey! Hi! Hi. Ganz kurz. Bist du offen für ein Kompliment? Bist du offen für ein Kompliment? Hey, komm kommt doch das Kompliment drauf an. Das Kompliment ist, ich mag dich. Danke. Hey. Hi, warum lächelst du so? Oh, weil ich dich mag. Darf ich dir ein Kompliment machen? Gerne. Ja? ja? Ah, das sieht Aufgeben. total klasse aus. Ich mag dich. Danke schön. Hey. Oh, hey. Mit. Ich mag dich. Hey. Ich mag dich! Ach, bitte promoten. <lacht> sag was du denn? Okay, ich sag dir, was ich promote. Ja, du bist jetzt von Wir haben gerade. Ich promote Nummer 1, meine Handynummer. Wow. Du hast mich nicht mehr gespeichert. Ich habe hab in dem Moment, glaube ich. Hier. Auch, ah, hier. War, war das richtig? 0,6,6. Ich musste noch die Bus. Ja. Ja. Und ähm, Nummer 2, ich promote Komplimente und Positivität. So wenn du mitmachen möchtest, kannst du im Laufe des Tages, völlig egal, mm -hmm. ob das jetzt ist, ob das heute Abend ist, in deinem privaten Umfeld oder jemanden komplett Fremden, einfach auch ein Kompliment machen. Oh, ja. cool. So, what do, we do, what do we do about that number now? Uh, yeah, I got a Tirolian number, so... Alright, so then, give it. What? Sure. <lacht> These Unis people, not grumpy at all. <lacht> 0664, ich bin, halt, ich bin halt aus, Ich bin halt aus Deutschland, so... I heard that. Aber du kannst mir trotzdem deine Viennase-Nummer geben. -Nummer. vietnam -Nummer. 0664, müssen wir sind noch heute Abend da, wenn du irgendeinen coolen Tipp hast für uns, ich weiß eh nicht, was ich tun soll mit ihr. 181. <lacht> 181. 181. Knapp eine Woche hier. Ich muss, Woche. Ich glaube, ich kriege jetzt Anschiss. Ich muss, ja. ich muss weiter Komplimente verteilen, weiter. oder? Muss ich weitermachen? Ja, okay, ich, ich, ich gehe los, ich gehe los. Okay, okay. Wollen wir beide hingehen? Komm, wir machen es zusammen. Meine Freundin und ich wollten nur vorbeikommen und sagen, wir mögen dich. Wir mögen dich. Hi. Hallo. I like you guys. Thank you. You from here? No, no. Obviously not, no. Let me see your eyes. All right. Oh, you have lovely eyes. Thank you. And you have a very open. Angry. <laughs> hey, sorry. Hi. Um, sprichst du Deutsch? Okay, cool. Weil ich mag dich. Und äh. Uh, meine Freundin und ich, wir sind der Meinung, dass wir dir das sagen sollten. Da Maddie, hier. Magst du sie? Ja. <laughs> ich really denke, du hast ein really sehr well-groomed Beard. Danke sehr. Really? Seriously, ich habe done anything like in den letzten drei Tagen. Excuse me? Entschuldigung. Yeah. Hi. Deutsch? Uh, Nein, danke. No? Oh, ich wollte nur sagen, dass ich dich mag. Danke. Ich mag deinen Stil. Danke. Hi. Hi. Hi. Wir sind deutsch. Ja. Yeah. Ah, cool. Wir sind gerade dabei, ein paar Komplimente in den Straßen Wiens zu verteilen. Okay. Ein bisschen positive Stimmung, genau. Okay. We're We're We're giving compliments on the streets oh, of Vienna. Okay. Yeah. Thanks. That's yeah. uh, we're making a little video up there. He's the with the smiling guy. Yeah. Okay. So, I was already like, don't you touch my knees? No. Kind of like, what the fuck are you doing? Protective okay. mama yes. cub. Okay, yeah. have my permission wonderful spread the <laughs> love around the yeah way.